Hallo zusammen, ich bin Jan, ich mache eine Lehre als Fleischfachmann und ich bin im dritten Lehrjahr. Kommt wir doch mal schauen. Zum Anfang kommt Gewürz, Wasser, Eis und Salz. Das ist der Anfang zu einer guten Wurst. Hier wird die Masse in die Arme, getan, portioniert und gerade in die Kiste getan. In der Räucherei kommen sie Farbe und Geschmack rüber. Nach der Sichtkontrolle werden sie in der Dusche abgekühlt. Als erstes mache ich eine optische und eine Etikettekontrolle. Zu meinem persönlichen Schutz habe ich ein Kettenhemmel und ein Stichhandschen. Mit einer speziellen Schnitttechnik die wir die einzelnen Knochen heraus. Ich hoffe, der habt einen kleinen Einblick bekommen und wir würden uns freuen auf eine Bewerbung